zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Lugia gefangen. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, denn die Folge war sehr, sehr kurz. So, und hab ich habe schon alles äh, fertig gemacht, denn wir möchten jetzt unserem Lugia Fliegen beibringen. Da muss jetzt nicht immer wieder rüber wechseln zu einem Taubsi, was uns fliegt Ist bestimmt auch sehr schmerzhaft für das Taubsi. Lass uns einfach Fl Lugia uns rüberfliegen, so wie Flugia. Hier kurz das Bild ein Mike. Gut, okay, gut gemacht. So. Und, äh, Lugia hat die Attacken Luftstoß, Bodyguard, Windstoß und Genesung. Sie ist Flug Psycho. Fragt mich nicht, warum das nicht Flugwasser ist. Ich verstehe es bis heute nicht und ich werde es auch niemals verstehen. Aber ah, wir müssen es akzeptieren. Er hätte es nicht akzeptiert, er weiß wahrscheinlich nicht in meinem Team. So, egal. Jetzt kann uns Flugia rüberfliegen. Oh, vielleicht habe ich jetzt einfach Flugia nennen müssen. So, auf jeden Fall müssen wir mit Lugia nach Neuborkia flugieren. Und dann sind wir hier und nun wurde uns ja gesagt wir müssen bei Neuborg hier nach osten und hier sind wir auch schon mal wasser und können wir tatsächlich surf einsetzen bedeutet dass wir von hier aus in eine neue region kommen wir sind dann weg von joto komplett Ihr habt ja auf der karte gesehen hier geht es nicht weiter in joto aber wir können hier rüberschwimmen also, wo kommen wir denn hin? Was ist wohl neben Yoto? Ich werde es auch nicht spoilern für die Leute, die es nicht wissen. Aber die 99% der Leute, die zuschauen, wissen es wahrscheinlich schon. Egal. Ich werde es trotzdem nicht spoilern. So, ich gehe kurz das Detoxer, weil Detoxer ist eine sehr schöne Erfahrung für Amphi. Deshalb nehme ich die mir mal mit. Äh, ja, kann man dann bestimmt auch irgendwo Items finden, ist einfach so egal. So, und jetzt? Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Äh, was denn? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte, deine kommen. Kanto? Moment mal. Eine komplett neue Region ist uns nun offen. Aber habe ich nicht Pokémon Blauschu Let's Blade. Wieso mach ich denn das nochmal? Und wir können leider nicht weiter gucken als hier. Liegt einfach daran, dass Kanto nicht zur Story zugehört. Das ist äh, After Story. Die ganze Kanto-Region. Das erinnert man daran, dass man hier nicht rüber scrollen kann nach rechts. Man kann nur noch ganz oben. Wir sollen nämlich hier zum, zum Indigo-Plateau. Deshalb sind wir hier in Kanto. Denn jetzt, wo wir alle Ohren haben, können wir die Liga bestreiten. Und die ist da oben: Toyo-Fälle. Die Verbindung zwischen Kanto und Yoto. Toyo. Mhm. So, hier können wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht hoch. Das bedeutet, wir müssen von hier aus rein. Oh nein, sagt mir nicht, wir brauchen Kaskade. Doch. Das sieht gerade sehr stark danach aus. Ja, wir brauchen Kaskade. Okay. Oh, Mondstein. Kommt ein bisschen spät, falls mal ein Pipi im Team hat. Oder was auch immer sich auch noch mit Mondstein entwickelt. Aber ich habe nicht zufällig gerade... Oh, hi. Ich nehme mich gerne mit, die Erfahrung. Ich habe nicht zufällig gerade Kaskade. Nein. Okay, will ich Kaskade beibringen? oder hole ich mir jetzt ein Pokémon, was meine Bank hat? Hm. Gute Frage. Oh, Lugia kann Kaskade. Hm. Hat Lugia eine Wasserattacke? Wenn nein, dann mache ich das. Nein, hat es nicht. Okay, Moment, warte, bevor ich das mache. Was ist davon stärker? Luftstoß oder Windstoß? Hört sich beides gleich stark an, deshalb weiß ich nicht, was besser ist. Sehr gut, Windstoß hört sich schon besser an als Luftstoß, naja egal, Status. Kennt man das von hier aus an den Attacken? Ups, da habe ich falsch gedrückt. Ah ja, hier übrigens wie mein Lugia, was für Sachen mein Lugia hat. Ja, nee, irgendwie kann man hier auf der Attacken gehen? Ah, man kann hier auf Attacken gehen! Ah, okay, Luftstoß. Äh, uh, Volltrefferquote hoch. Und das hier? Ah, hier steht Angriff, Angriff 100, oha. Erzeugt Jacke Windböe. Hmm. Genesung ist halt schon geil. Aber ich hab Fliegen. Wenn ich Fliegen habe, dann brauche ich ja Windstoß nicht. Warum auch Luftstoß besser ist, aber wisst ihr was? Dann verlernen wir Windstoß für Kaskade. Das mache ich jetzt. Ich bin ein bisschen vor, also das ist langweilig. Zack, zack, zack. Windstoß! Yeah, da brauche ich nicht kappen! Anfangs ist schon genug kattet. Reicht. Ich hoffe euch hat übrigens das Flug mitgefallen. <lacht> Wie das aussah! Ich habe noch nie diese Kaskade einmal zu gesehen. Also doch bestimmt habe ich sie gesehen, aber... <lacht> das hat mich gerade ein bisschen erschreckt, zu... zu sein. Das habe ich nicht erwartet. Das war gerade urkomisch für mich. <lacht> Und dann wird mir der ganze Spaß wieder genommen. Hier brauchen wir keine Karte führen, denn wir müssen einfach nur runter und jetzt sind wir hier und sie will kämpfen. Wow. Hier kommen nur seltene Menschen vorbei. Also seltene Menschen vorbei. Ich bin selten. Trainierst du vollkommen allein. Wieso? Möchtest du? Mit mir trainieren? Also wenn du mir deine Nummer gibst, können wir gerne drüber reden, Maja, ne? Also. Oh, ja! Du bist mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sympathisch. Wir können gerne Nummern austauschen. Ich muss irgendwie löschen, das ist mir egal, die mit den rede ich sowieso nicht mehr. Können wir gerne machen. Ich werde nur ganz kurz, wenn es sich nicht stört, dein Team auseinandernehmen. Äh, ja. Du bist tot. Nice. Oh, Wieser Knoss. Boah, jetzt sind wir die ganze Biesa-Reihe. Du bist mir super sympathisch. Wieser Knoss hat irgendwas im Auge. <lacht> Sieht zumindest so aus. Wie so, so, so ein Pflanzenstück hat es noch im Auge so also stecken. Und deshalb schreit es in Pain. Ja, nee, nee, sieht jetzt cool aus. So wie Biese. Und dieser Floor! Yeah! Okay, Bisaflor sieht ein bisschen seltsam aus. Sieht wahrscheinlich daran, dass es halt rumschreit. Aber irgendwie sieht die Body Proportions ein bisschen seltsam aus dabei. Egal, sowieso... Was? Ist das nicht One-Hit? Oh no! Ah, der Bonnie-Slam, der trifft! Okay, Flammen dran! Und ja, das Bild am Anfang habe ich jetzt gemacht, wollte ich nur kurz sagen. Es ist down und Level 38! Super! Oh, du bist wirklich stark! Ja, warum hast du dein bisa nicht entwickelt? Ich teste Pokémon in deren verschiedenen Entwicklungsstufen. Entwickelte Pokémon sind stärker. Sie lernen die Attacken aber erst mit höherem Level. Du, du möchtest mir nicht eine. No hm. Wohin möchtest du mit den Pokémon? Zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier eingeschränkt für deine Reise. Danke. TM37, immer die Nummer merken, sonst äh, vergesse ich immer, welche Termine wir bekommen haben. TM37 ist Sandsturm. Ah, also sagt sogar: Sandsturm ist eigentlich immer so schlecht. Diese Attacke pflegt beiden Kämpfern Schaden zu. Nur erfahrene Trainer sollten sie einsetzen. Setze sie ein, wenn du dich traust. Viel Glück. <shriellen> Apropos die Nervensägen, die ich eigentlich geendet hab. Mike, howdy! Ich bin's, Nepomuk. Ist es nicht he heute? Mein Kapuze sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Bye-bye! Aha, dafür musst du jetzt eine Minute in meinem Let's Play verschwenden, okay. Badabah, badabah, oh. Ich mach die keine Musik. Ich mag allgemein alles hier in Kanto, in Yoto-Kanto. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Okay. Und Lugia ist das tatsächlich heißt unser höchst geleveltes Pokémon. Aber das ist eigentlich normal, wenn man alle Teammitglieder voll hat, dass Luga dann ein bisschen höher ist. Das ist normal. Magneton. Oh, das Sprite. Obwohl die nicht ineinander geschmolzen sind, was ein bisschen weird ist. Aber okay, und ich find's gerade ein bisschen kacke, dass ich jetzt Flame Flamesink benutzen muss, weil der IST schon overleveled. Äh, ah, ja. Aua, Kretschrein. Mag ich nicht. Ist effektiv. Ah. <lacht> der untere sieht so aus, als wäre der gerade aufgewacht. Äh, was was was ich bin auch da. Dann ist sie weg. m äh, uh, Wasserboden, glaube ich. Mm, shit. Well shit. Dann testen wir mal Lugia aus. Ich mag jetzt Bright. Aber wisst ihr, was Luftstoß macht? Oh, es ist wie Überstreit. Wahrscheinlich seine Signature-Attacke, oder? Es hat ja auch nur 5 von 5. Höchstwahrscheinlich seine Signature-Attacke. Zumindest in Gen 2. Kann gut sein. Kaskade. Macht das viel? Achso, das Wasser. Egal. Ist trotzdem normal. Irgendwo. Gut. Was hat er noch? Oh, wei. <lacht> ist doch zu Coco, wei. Psycho, äh, und auch ist das auch Pflanze und Psycho? Ich weiß, Kukowai ist, aber, das Ding? Ich will jetzt nicht Flamesack nochmal rein Du Weißt was, Luger kann's bleiben. Da sind wir schon hin. Ach stimmt, in den Gameboy-Teilen war ja Owei, hat also ja Owei ein riesengroßes Ei in der Mitte immer. Warum auch immer. Komm, wir fliegen mal. Das Ding, weil fliegen ist, das verbraucht halt zwei Runden. Denn ja, jetzt kommt noch so ein Sturz, zack. Effektiv, dann muss das Ding wahrscheinlich schon Pflanzen gewesen sein. Oh, okay, Juhu! Okay, freut sich, dass er besucht wurde. Wenn du das hier erfolgreich überstehst, wirst du die Wahrheit erkennen. Entschuldigung, ich wollte nur etwas geistreiches sagen. Alright. Hä? Du bist gut, nicht wahr? Ja. Sicher? <lacht> mit seinem Sandamer. Erinnert mich ein bisschen an diesen Typen aus dem Anime, mit dem Sandan, was er so hart trainiert hat. Könnten Pflanzen-Pokémon gut gebrauchen. Ne, naja, das Ding ist halt gerade dass ich nicht hundertprozentig weiß was für Teammitglieder wir haben, weil ich nebenbei zwei andere Pokémon Spiele noch spiele und da komplett anderes Team habe. Und wenn man dann wieder zu Pokémon Silber zurückkommt mit nur Gen 2 Pokémon und halt ähm nein, nicht nur sind zwei Pokémon eine Mischung aus beiden. Ist das halt ein bisschen verwirrend. Nicht, dass das jetzt böse oder so, ist halt ein bisschen verwirrend. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr mehrere Pokémon-Spieler auf einmal spielt und halt immer wieder wechselt, dass ihr dann manchmal vergisst, welche Pokémon ihr hattet, aber ich kann nur einfach nach rechts gucken. Diese könnt so, nach rechts gucken für mich ist das vom linken Bildschirm. Ich dachte, und dann sehen man, welche Pokémon ich habt, mit welchen Typen. Bisschen Bisschen nicht nachgedacht, Mike. Ein guter Trainer erkennt andere gute Trainer. Okay. Dann jetzt hier unten noch ein. Sag nichts! Lass mich raten, woran du denkst! Ich weiß, du denkst darüber nach zur pokémon zu gehen! Wow. Ich glaube, da wäre darauf wäre jetzt niemand gekommen, du. Krass. Das ein krasser Psycho. Was ist denn so? Starr. <lacht> oh, heftig. Ich mag die Sami's sprites aus den alten Spielen nicht. Sieht so gelangweilt und dumm aus. Die neueren finde ich viel cooler. Also nicht unbedingt nur die 3D-Sprites, sondern auch die neueren 2D-Sprites, gibt, ich sage. Aber hier liegt es einfach nur rum. Wie langweilig. Und das sollte schon stehen. jetzt mir gerne ganz, ganz viele Wasser-Pokémon schicken, denn Amfi möchte gerne ganz viel Level fressen. Nom nom nom. Sehr, sehr lecker. So hat sich das Kopfnuss. Versteht ihr, weil das ist. So, was hat jetzt das Pokémon? Lies mal Girafarik rückwärts. Was kommt wohl, wenn man Girafarik rückwärts liest? Oh, die Konversion kommt dann. Ja, das Ding ist, ich glaube, normal, psychisch oder so. Ne, ich glaube, das ist nur normal. Hat aber ganz viele Psychoattacken und so war es so rum war dass es, dass einfach nur ganz viele psycho hatte, aber normal. Typ ganz ehrlich, ich mag zwar Girafangs Design ein bisschen, aber das Beta-Design war viel cooler. Da hat auch der Name viel Sinn, mehr Sinn gemacht. Ja, Girafang äh, Gira ist einfach äh, verschwendetes Potenzial. Sind leider ja viele Pokémon? Das ist meine Meinung. Das ist zu viel. Deine Fähigkeiten versprechen gute Ergebnisse in der Pokémon-Liga. Ich spüre das. Wenn jetzt hier noch ein... Ich gehe einfach extra nach unten lang. Haha. Okay, bevor ich da jetzt in den Kampf reingehen, möchte ich mich erstmal noch ein bisschen heilen. Ich habe nicht mehr viele Tränke. Das sollte reichen. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Damage genommen. Dann wechseln wir mal die Pokémon aus. Ähm, da muss ein Gelevelt werden. Oboot. Komm Ovid, komm mal ein bisschen rein. Muss ein bisschen kämpfen hier. Ein bisschen Artillerien spüren. Let's go. Das sollte sie die wilden Pokémon, die ihr Leben nicht unterschätzen. Das stimmt. But true, True, True. Aber ich glaube, diesen Ort, wo wir gerade sind, den gab es in Gen 1 gar nicht. Ich glaube, das ist neu. <lacht> das ist ein bisschen ja, dass ich Gen 1 Pokémon gespielt habe, aber eigentlich spielt man die fast nicht, ehrlich So oft wie die rauskommen, die Spiele. Äh, ja, gut, das ist jetzt ein Gegner für Amphi. Das ist jetzt nichts für mich. So, auch oh, bei Stami muss man aufpassen. Das Ding ist ein gutes Pokémon. Muss man halt nur richtig verwenden können. Nidoqueen uh, Bodenkäfer? I guess? Ja komm, packen wir mal Lugia rein. Ist schon spaßig mit Lugia hier. Das Sprite. Das macht's gerade Wink und dann irgendwie so eine Handposition? Was soll was das werden? Das führt schon fast zu einem Dab zu. Ich muss es ganz schnell umbringen, bevor es noch irgendwas macht, was es später bereut wird. <lacht> Und ich weiß, es wir jetzt. Ah, ne. Oder? Nein. Nein, nein, nein. Wir haben jetzt zwei, zwei, zwar zwei Flug-Pokémon, aber wir haben nicht drei flug -Pokémon. Ich wollte gerade sagen. Und ich habe nicht geguckt, welches Pokémon jetzt kommt. Deshalb. Ah, Stami. Okay, hätte ich das gewusst. Ich habe gerade ein bisschen nicht aufgepasst. Aber. Passiert. jetzt? Oh, down. Schön die Erfahrungspunkte. das war's. Bea. Oh, du bist viel zu stark. Tja. Du bist zwar nur ein Kind, aber man darf mich, dich auch nicht unterschätzen. Wow, du bist so heftig, oh mein Gott. Willst du deine Telefonnummer mit, mit mir teilen? Oh, ich hab kein Platz. Keinen freien Speicherplatz mehr. Ja, ich habe meine SIM-Karte, schon voll. Tut mir leid, das geht nicht. Tut mir leid, da brauchst du wohl einen anderen Husband. Du, ich kann der nicht sein. Oh nein. Außer du gibst mir eine SD-Karte, dann schon. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Äh, ja, komisch, ich habe das gleiche Gefühl. Und du hast bestimmt nur zwei Pok- drei Pokémon, okay, drei Pokémon. <lacht> auf dich. Auch so ein bisschen Verschwendungspotenzial. Potenzial. Ich meine, wann seht ihr mal einen Trainer, der Ballorfisch, einen, einen menschlichen Spieler, der Balldorf fisch in seinem Team hat? Ich habe es bisher noch nie gesehen. Ich würde es gerne sehen. Aber es ist ein Pufferfisch und ich mag Pufferfische. Aber... Es ist halt ein bisschen enttäuschend. Oh nein, Herr Oh mein Gott, ich glaube, mit dieser Attacke wirst du alles gewinnen. Oh mein Gott, Aquaknarre. Ey, das haut richtig halt rein. Donnerschlag! You are dead! No big surprise! Es ist nie eine gute Idee, zweimal das gleiche Pokémon im Team zu haben. Ich wollte gerade sagen, dreimal auch nicht, aber okay. Bye bye. Nice! Level 38! Nein, nicht in diesem Kampf! Das Angeln Pokémon sind sehr ähnlich. Wenn du aufgibst, ist es vorüber. Okay, okay. Wo sind wir hier? Auf der Route yeah, Ich muss nicht heilen. Okay, gut, so, dann passt ja alles. Dann gehe ich einfach in den Kampf rein. Wow, sieh dir all die Orden an! Ich bin beeindruckt! Aber es reicht dir ja nicht, sie nur zu sammeln, oder? ich zur Liga. Ich habe mir diese acht Orden nur dadurch verdient, um in die Liga zu gehen und das Spiel zu beenden. Setz my mission. What's your mission? Psyana. Mhm. mhm. mhm. Zustrahl. Aua. Aua. Aua. Aua. Aua. Okay, bringt nichts. Ich mach zu wenig Damage. Ja, okay. Ein bisschen hatte ich noch geho gehofft, dass das genug Damage macht, aber leider tut es das nicht. So, da kann. Ich... Melly, das machen? Warum machst du mein Melli so viel Damage? Holy! Uff. Dann, äh, Red. Dann muss das jetzt Red regeln. Zack, okay. Uff. Da war gerade Kacke. Mensch, Trick. Guter Kampf! Danke! Menschen und Pokémon wachsen mit ihren Erfahrungen! Du darfst nicht faul und selbstgefällig werden! Selbstgefällig! Sei gefällig, nicht so selbstgefällig! Wo bin ich jetzt hier eigentlich lang? Lang gegangen? Ach, irgendwo wo ich nicht hin sollte. Ah, cool. Jetzt kommt wildes Pokémon. Und meine Strafe? Nein? Okay. Und wir sind nun in. Ich glaube, wir sind jetzt zur Hälfte durch, weil jetzt ist hier ein Safe-Ort. Deine Puppen sehen müde aus. Gönnen ihnen eine kleine Pause. Oh, danke. hier ja, deine Puppen sehen gut aus. Mach weiter so. So, und in der nächsten Folge machen wir dann die Route weiter. Wir sind hier, für die es nicht wissen, auf Route 26. Kommen dann hoch auf Route. Siegestraße. Ja, das ist die ganze Route. Wir sind jetzt ungefähr hier in der Mitte. Na, wohl. Wir sind, glaube ich, ein bisschen weiter unten. Aber ungefähr sind wir jetzt hier so. Und, ähm, ja. Nächste Folge geht dann weiter mit Kanto. Vielleicht sogar die Siegestraße. Wer weiß. Bis dann und ciao.